Diese Meditation ist eine Meditation für mehr Gelassenheit in deinem Alltag. Ich lade dich ein, dir einen Platz im Sitzen oder Liegen zu suchen, an dem du für die nächsten Minuten ganz ungestört sein kannst. Mach es dir bequem. Richte deine Wirbelsäule gerade. Und spüre nochmal nach, ob du etwas in deiner Position verändern möchtest. Dann schließe deine Augen und erlaube dir ganz im Moment anzukommen. Fokussiere dich nun auf deine Atmung. Atme durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Mit jeder Ausatmung lass deinen Atem länger aus dir hinausfließen und spüre währenddessen, dass du noch tiefer in die Entspannung hineinsinkst. Lass deinen Körper schwer werden. Und alle Muskeln, alle Organe, alle Bereiche deines Körpers jetzt wirklich zur Ruhe kommen. Komm immer wieder zu deiner Atmung zurück. Mir durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Mühelos und ganz leicht. Erlaube deinem Körper sich noch ein wenig mehr zu entspannen noch mehr loszulassen und wirklich ganz tief in die Entspannung zu sinken. Für den Moment, hier und jetzt, gibt es nichts, was du tun musst. Du darfst einfach hier sein, mit dir selbst in Verbindung kommen dich spüren und loslassen. Alle Gedanken, die sich im Alltag in dir drehen, alle Sorgen, Hektik, Stress, To-Do-Listen, all das dafür den Moment, Ganz unwichtig werden. All das darf für den Moment pausieren. Wichtig bist gerade du, dein Zustand, die Verbindung mit dir selbst. Entspüren auf vielen Ebenen deine Ruhe, Entspannung und Gelassenheit. Lass die Energie der Gelassenheit einmal in deinem Körper vibrieren. Nimm wahr, wie sich Gelassenheit in dir anspürt. Vielleicht gibt es eine Farbe, die dir bei dem Wort Gelassenheit in den Sinn kommt. Vielleicht gibt es auch einen Bereich in deinem Körper, den du besonders intensiv wahrnimmst, wenn du an Gelassenheit denkst. Wenn du möchtest, dann leg dort jetzt deine Hand hin. Und stell dir vor, dass du mit dem Einatmen Gelassenheit in deinen Körper aufnimmst, wenn du möchtest, in der speziellen Farbe, die du gesehen hast. Und mit der Ausatmung lass alles los, was dich noch davon abhält. Gelassenheit in dir zu spüren, einatmen, atme Gelassenheit in deinen Körper ein, ausatmen, lass alles los an Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen, die dich jetzt noch davon abhalten, wahre Gelassenheit in deinem Alltag zu spüren. Und so nimm noch einige weitere bewusste, tiefe Atemzüge von Gelassenheit in dir auf. Und mit jedem Atemzug nimm wahr, was sich in dir verändert. Spür, was in deinem Körper passiert, wenn du gelassen bist. Bist. Spür, wie es sich anfühlt, wenn sich die Gelassenheit in dir immer weiter und weiter ausbreitet, dich vom Kopf bis Fuß erfüllt. Diese Fähigkeit, Ereignisse, Dinge, Erlebnisse gelassen zu betrachten, gelassen zu spüren. Dieses Gefühl von innerer Entspannung, innerer Ruhe, eine tiefe Gelassenheit die sich in deinem ganzen Körper nun ausbreiten darf. Lass sie durch dich durchfließen. Nimm die Energie von Gelassenheit wahr. Vielleicht spürst du ein prickeln oder Pulsieren, ein Vibrieren. Vielleicht nimmst du auch Wärme in deinem Körper wahr. Vielleicht merkst du aber auch, dass du noch tiefer entspannst, dein Kopf, dein Verstand zur Ruhe kommt und du als Ganzes immer mehr und mehr mit dir selbst in Verbindung findest. Mit der Person, die du bist, wenn der Stress, die Unruhe, der Lärm im Außen plötzlich still wird. Mit der Person, die tief in dir steckt. Mit deinem wahren Selbst. Spür die Verbindung mit deinem wahren Selbst. Spür die Kraft, die davon ausgeht, wenn du ganz gelassen und ruhig wieder mit dir selbst in Kontakt kommst. Spür, wie gut es sich anfühlt in diesem Zustand der Gelassenheit zu sein. Von Kopf bis Fuß. Und dann genieße für ein paar Atemzüge einfach diesen wohltuenden Zustand. Und dann sagt dir innerlich, danke, danke, danke für meine Gelassenheit. Ich erlaube mir, diesen Zustand der Gelassenheit in meinen Alltag zu integrieren. Ich erlaube mir, immer wieder in die Gelassenheit zurückzufinden. Und ich erkenne, welche Kraftquelle meine Gelassenheit für mich darstellt. Und dann atme tief ein und wieder aus und integriere die Gelassenheit in dein ganzes Energiesystem. Genau. Und dann Beginn auch wieder langsam, deinen Körper zu bewegen, diese neue Energie in dir wahrzunehmen. Diese Schwingung, die da in dir ist. Beweg mal deine Finger, deine Handflächen, Zehen und Füße. Wenn du möchtest, dann auch deine Arme und Beine. Streck dich mal ganz lang und Lass die Gelassenheit auch nochmal da, ganz durch dich durchfließen, regel dich, bewege dich und wenn du bereit bist, dann öffne wieder deine Augen, um mit ganz viel Gelassenheit, Entspannung und neuer Lebenskraft hier anzukommen. Schön, dass du da bist.